hallo und willkommen zurück bei meiner videoreihe zum thema bewerbungsschreiben in einfacher sprache dieses video dreht sich rund um das thema bewerbungsmappe digital und analog die anderen zwei videos zu den themen anschreiben und lebenslauf findest du auf meinem kanal und damit starten wir auch direkt eine bewerbungsmappe oder ein ordner helfen dir dabei, den Überblick über all deine Dokumente zu behalten. Also hast du alle Unterlagen vollständig, ist die Schrift und ist das Format überall einheitlich und gleich. Als Tipp bei der Bundesagentur für Arbeit vor Ort gibt es eine Berufsberatung, die du kostenlos in Anspruch nehmen kannst. Und dort kannst du auch All deine Unterlagen und deine Bewerbungsmappe überprüfen lassen und bekommst Hilfe. Ganz wichtig noch, versende niemals deine Originaldokumente, immer nur Kopien davon und wenn es extra erwünscht ist, auch beglaubigte Kopien. Beglaubigte Kopien sind von einer Instanz, einem Notar, überprüft auf ihre Echtheit. So. Dann kommen wir jetzt zu der Reihenfolge deiner Bewerbungsmappe. Die ist im digitalen und analogen Bereich gleich. Als allererstes kommt dein Anschreiben. Das liegt auf deiner Bewerbungsmappe. In die Bewerbungsmappe kommt an die erste Stelle ein Deckblatt, wenn du das möchtest. Das ist optional. Da kannst du im Internet schauen nach Beispielen. Meistens ist da ein Bild drauf, die Kontaktdaten und zusätzlich noch auf welche stelle du dich bewirbst an dritter stelle kommt dann der lebenslauf immer mit unterschrift an vierter stelle kommen deine zeugnisse mit anerkennung und dann nachweise für praktika zertifikate für deine sprachkurse und referenzen zu ehrenamtlichen tätigkeiten beispielsweise So. Um das Ganze ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich hier nochmal eine Grafik erstellt. Und zwar einmal ganz wichtig, das Anschreiben und der Lebenslauf sind immer von dir unterschrieben. Das Anschreiben liegt auf der Mappe als erstes, als zweites Deckblatt, drittes der Lebenslauf, viertes Zeugnisse und so weiter. Ich hoffe, damit wird es für dich etwas klarer. Dann machen wir jetzt weiter mit der digitalen Bewerbung. Zunächst einmal. Heutzutage wollen die meisten Unternehmen eine digitale Bewerbung. Das heißt entweder per E-Mail oder die Unternehmen haben eigene Internetseiten, Portale, wo du deine Daten eingibst und hochlädst. Kleinere Unternehmen wollen dennoch meistens noch analoge Bewerbung, aber das siehst du auch immer in der Stellenanzeige. So, bei einer digitalen Bewerbung ist es genauso wichtig, dass du sorgfältig vorgehst. Also achte auf die Vollständigkeit deiner Angaben. Es kann hilfreich sein, wenn du Schlüsselworte benutzt, die auch in der Stellenanzeige vorkommen. Zusätzlich solltest du Sonderzeichen vermeiden, also statt dem Zeichen Euro Solltest du Euro ausschreiben. Das ist wichtig bei digitalen Bewerbungen, gerade mit Portalen, da dort in erster Instanz Software über deine Bewerbung drüber läuft. Und die, wenn da die gleichen Schlüsselworte auftauchen, ist das schon mal positiv. Und Sonderzeichen können aber zu Fehlern führen. Deshalb solltest du diese vermeiden. Und dann ist auch noch wichtig, dass du deine Dokumente durchnummerierst, nach der Reihenfolge, die wir gerade eben besprochen haben. Des Weiteren ist es sehr wichtig, dass du für jede Bewerbung, also für jede einzelne Firma, neue und aktuelle PDFs erstellst. Und zwar sind in PDFs auch immer Metadaten gespeichert, beispielsweise zum also das Datum von einer Änderung kann gespeichert sein oder auch die Änderung des Namens. Und somit können Personalleiter, also die Person, die sich deine Bewerbung anschaut, schnell merken, ob du dieselbe Bewerbung schon woanders benutzt hast. Und das kommt gar nicht gut an. Also immer neue PDFs erstellen. Zudem solltest du diese Dateien auch sinnvoll benennen. Also an erster Stelle die Reihenfolge, die Nummerierung, die wir besprochen haben, dann deinen Namen und dann worum es sich in dem Dokument handelt. Also zum Beispiel, drittens Max Mustermann Lebenslauf. Dann solltest du darauf achten, dass wenn du deine Bewerbung per E-Mail versendest, du auch eine seriöse E-Mail-Adresse verwendest. Am besten eine, die deinen Namen beinhaltet. Und nicht irgendwelche Fantasiedinge. So, und ganz wichtig, achte auch immer auf deinen E-Mail-Posteingang und auch auf deinen Spam-Ordner, dass du direkt mitbekommst, wenn du eine Antwort erhalten hast. So, damit hätten wir erstmal alles Wichtige rund um das Thema Bewerbung schreiben. Diese Videos sind im Rahmen meines Studiums an der Hochschule Koblenz entstanden und in Zusammenarbeit von Visun, einer Online-Beratungsplattform, und der Arbeiterwohlfahrt. Im Besonderen hier der Bezirksverband Rheinland e.V. und die Migrationsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt in Koblenz. Ich hoffe, meine Videos waren hilfreich für dich und interessant. Und ähm, wenn sie dir gefallen haben, lass gerne einen Daumen nach oben da oder empfehle sie deinen Freunden. Und zuletzt wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei deiner Bewerbung. Und bis dahin. Tschüss.